sind gepackt mit Luft und Liebe pur Für eine Weile sind wir beide verschwunden Eine Reise zu den Sternen haben wir für uns gebucht Dies nur kurz zur Info Falls uns irgendjemand sucht Schwer mit Überschall Fliegen wir zwei durch das All, immer wieder aufeinander zu. Schwerelos und schwindelfrei. Wir leben nicht nach Plan und kennen kann Mit Überschall fliegen wir zwei durch das Eil.